Kennst du das? Manchmal hast du das Gefühl, du brauchst Erdung, aber du hast keine Möglichkeit, in den Wald zu gehen, weil du gerade in der Stadt bist oder was auch immer. Und dazu gibt es Sound of the River. Ja, das ist eine Frequenz, die dir eine Energie gibt, die dir eine Erdung gibt und dich kalibriert. Deine ganze Systeme wieder kalibriert. Ja. Das Ganze ist ein Abenteuer, welches sozusagen eine Wanderung durch den Wald ist. Und während du in den Wald hineingehst, kommt ein, ein kleiner Bach. Und dieser Bach fließt die ganze Zeit entlang, zumindest nicht die ganze Zeit. Und im Hintergrund läuft eine Frequenz, die von 12 Hertz, also vom Wachzustand in 8 Hertz, also Anfang Tief, also nicht Tiefschlaf, sondern Anfang Schlaf hineinführt und im Hintergrund läuft eine Rampe von 928 Hertz auf 3000 Hertz und das ist eine, eine Gamma-Kombination, die, die dir Energie gibt, die dich gleichzeitig erdet und dir sozusagen ein Ehrungssystem verschafft. Danach fühlst du dich wieder komplett klar und komplett mit Energie gefüllt und geerdet. Ja. Ähm, also wenn du einen Energiekick brauchst, wenn du einen meditativen Zustand erleben willst, wenn du Erdung brauchst, dann erlebe diese Waldwanderung und ich bin sehr, sehr gespannt, was du da für Erfahrungen machen kannst. Zusätzlich ist in dieser Technologiekombination die Möglichkeit, dass du eine außensehnliche Wahrnehmung bekommst, dass du Bilder bekommst. Also lass dich einfach überraschen, was dich da erwartet. In dem Sinne viel Spaß mit der Uh, Sound of the River, du kannst die Datei entweder in größeren Format, in höherer Qualität im Brainwave 3D Shop runterladen oder du kannst sie in unserer App nutzen mit allen anderen Frequenzen. In dem Sinne ja, viel Freude damit und wir sehen uns im nächsten Video.